Catch your spouse doing something nice ist ein häufiger Vorschlag amerikanischer Paartherapeuten. Tatsächlich spielen die meisten Paare das gegenteilige Spiel. Sie halten ständig Ausschau, man könnte fast sagen, sie liegen auf der Lauer, wo ihr Partner wieder etwas falsch gemacht hat. Unser Gehirn ist leider so gebaut, dass wir automatisch in diese Radarrichtung kommen. Wir geben mehr Acht auf das, was schlecht ist, als auf das, was Gutes. Das trifft grundsätzlich auf unser Verhalten in der Welt zu, aber eben auch in der Partnerbeziehung. Im Alltag hat das auch eine gute Wirkung. Zum Beispiel passen wir bei einer Wanderung auf, wo wir hintreten und fallen deshalb nicht gleich in den Abgrund. Denn sollten wir uns ausschließlich auf die schönen Blumen am Wegrand konzentrieren, landen wir schnell in der Tiefe. Leider hat diese Richtung unserer Aufmerksamkeit in der Partnerbeziehung große Nachteile. Denn wenn Sie nur das Negative in Ihrer Beziehung ins Auge fassen und keinen Blick für das Positive haben, in dem was Ihr Partner auch macht, dann wird Ihr Verhalten gegenüber Ihrem Partner schnell so negativ wie Ihre Sichtweise auf ihn. Es geht bei der merkwürdigen Aufforderung, den Partner beim Nettsein zu erwischen um ein bewusstes Umschalten des Partnerbeobachtungsradars in die positive Richtung. Denn wenn die positive Seite Ihres Partners mehr Gewicht bekommt in Ihrer Sichtweise auf ihn, wird Ihr Verhalten sich in der gleichen Richtung ganz automatisch ändern. Und wie können Sie Ihr Radar umstellen? Ich sage nur üben, üben, üben. Damit Ihnen das Üben leichter fällt und mehr Spaß macht habe ich eine virtuelle Wand für Love-Graffitis eingerichtet. Gehen Sie auf meine kostenlose Webseite, couplecoaching.de und erfahren dort alles weitere.